Wenn Sie in LimeSurvey eine Frage stellen wollen, die mit einer Zahl beantwortet werden soll, gibt es dafür einen speziellen Fragentyp mit dem Namen Zahleneingabe. Das möchte ich hier kurz vorstellen, wie man so eine Frage erstellt. Ich habe hier einen Fragebogen. Ich gehe auf den Fragebogen Explorer. Und dann kann ich hier mir angucken, welche Fragen schon in dieser ersten Fragengruppe hier enthalten sind. Und ich möchte jetzt hier eine weitere Frage hinzufügen. Beim Hinzufügen der Frage werde ich erst nach dem Code gefragt. Den nenne ich einfach mal F6. Dann kann ich hier die Fragestellung äh, eintragen, also die Frage, die Sie den Befragten vorlegen möchten. Und dann können Sie hier auf der rechten Seite den Fragetyp auswählen. Dort wechseln wir von langer freier Text zum, zur Zahleneingabe. Und zwar finden Sie das hier als letzte Frage bei den Maskenfragen. So Und Sie sehen jetzt hier, dass man einstellen kann, ob das Ganze eine Pflichtfrage sein soll. Und an welcher Position auf der Seite, also auf der Fragengruppe, das Ganze angezeigt werden soll. Und bei dieser Frage lohnt es sich auch, sich mal die erweiterten Einstellungen anzuschauen. Und zwar kann man hier zunächst mal die Breite des Eingabefeldes einstellen. Normalerweise geht die über die gesamte Seite. Wenn man nur eine kurze Zahl eingeben lassen möchte, reicht es auf jeden Fall, wenn man hier zum Beispiel die 8% auswählt. Und dann kann man hier vor allem bei Eingabe die maximale Zeichenzahl auswählen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Zahl mit maximal drei Ziffern dort eingeben lassen möchte, dann kann man die drei eingeben. Wobei man da dazu sagen muss, dass auch das Komma und auch die Nachkommastellen dort mitgezählt werden. Wenn ich also eine dreistellige Zahl und äh, dann noch die Möglichkeit einer Nachkommastelle angeben möchte, dann äh, wäre da schon ähm, eine Zeichenzahl von fünf erforderlich. Dann können wir einen Minimalwert auswählen, das bezieht sich also auf die Zahl, die dort eingegeben werden soll, ob nur ganze Zahlen eingegeben werden äh, dürfen und ein Maximalwert, der dort eingetragen werden darf, in dieses Zahlenfeld. Damit kann man also wunderbar das Ganze so beschränken auf die Werte, die auch plausibel sind bezüglich der Frage. Ich lasse jetzt mal hier die Voreinstellung, außer diese Begrenzung der maximalen Zeichen. Ich gehe auf Speichern und Schließen und dann zeige ich mal gerade, die Fragen vorschau, wie das Ganze dann aussieht. Und zwar sieht man jetzt hier, steht die Fragestellung, und dann ist dieses Feld, Sie sehen also diese 8% ist schon ausreichend für kürzere Zahlen. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel eine dreistellige Zahl eingeben, Komma 3. Das wäre jetzt also hier ähm, die Möglichkeit bei 5 Stellen. Sie sehen jetzt hier, okay, die 8% werden doch schon ein bisschen knapp. Würde dann da also Sinn machen, das ein bisschen breiter zu machen. Und äh, was ich allerdings hier noch zeigen wollte, ist, wenn Sie, wenn die Person statt ähm, dem Komma einen Punkt als Dezimaltrennzeichen eingeben, also so, Punkt 3, dann wird es automatisch von Lime Survey auf ein Komma geändert. Das funktioniert also wunderbar. Und wenn die Person dann versucht, weitere Zahlen einzugeben, dann funktioniert das nicht. Also ich versuche jetzt gerade, weitere Zahlen einzugeben und die werden dann nicht ja, hier akzeptiert. Wenn Sie einen Minimal- oder einen Maximalwert definiert hatten, dann würde den Personen das hier auch ähm, hier oben mit angezeigt werden. Soweit zur Zahleneingabe.